Der Stein Papier. <lacht> ich bin Moritz, ich bin fachverantwortlich für den und Apparatenbau in der Schindler Berufsbildung. Ich bin André, bin im ersten Lehrjahr als Anlage-Apparatenbauer und bin auch bei der Schindler Berufsbildung. Was war dein erster Eindruck, den du von mir gehabt hast? Der erste Eindruck von dir war eigentlich sehr positiv. Du bist sehr nett zu mir. Gewesen. Du warst offen gewesen für Fragen. Respektvoll. Und ja, also eigentlich sehr gut. Und was war äh, dein erster Eindruck von mir? Gewesen? sehr äh, scheuchen junger Mann, der aber äh, ja, wirklich das super gemacht hat. Handwerklich gut war, auch schulisch. Sehr clever und äh, sehr anständig war. Darum haben wir auch mit dir weitergehen. Hat doch nicht ich allein entschieden. ja <lacht> ist gut. Hast du etwas Lustiges von unserer ersten Begegnung? Das ist schwierig. Es äh, war sicher noch interessant oder lustig, war, dass du sehr nervös war, als du hierher gekommen bist. Äh, und wie sich die ganze Nervosität geleitet hat und irgendwann auch ein bisschen davon Und ja, halt einfach auch von normal werden, wie wir uns das sind. haben. Hast du dir ein spezielles Erlebnis vom, von der ersten Begegnung von mir? Also... Wirklich lustig war es jetzt nicht, weil es ja eine Schnupperlehr war. Ich habe auch versucht, auch ernst zu bleiben. Warum hast du dich für mich entschieden? Weil für mich das Gesamtpäckchen gestimmt hat. Äh, sowohl von der inneren oder von Wert her. Vom Benehmen, äh, vom Anstand, vom Einsatz und einfach auch vom Fachlevel. Weil du das super gemacht hast. Inwiefern hat dich Justi beeinflusst, dass du die Lehre angenommen hast? Äh, Justi hat mir sehr bei der Entscheidung geholfen. Die Webseite, dort war eigentlich alles sehr gut aufgelistet. Und ich habe auch auf YouTube so Berufsvideos gesehen, wo auch der Beruf erklärt wird und alles. Und ja, durch Justy bin ich auch eigentlich auf Schindler gestoßen. Gibt es etwas Typisches von mir, was mich zum Beispiel noch machen kann? Sachen, die ich immer ja, klassisch mache? Also es ist eine Sache, immer wenn du überleist, machst du immer so. Also so als Kinnelänge und so Ja. Ähm, hast du etwas bei mir, was du mir nachmachen könntest? Geh mal brüllen. Du Moritz, hast du echt noch Arbeit für mich? <lacht> <lacht> ja. äh, wenn du beim Arbeiten etwas an mir ändern könntest, was wäre das? Wahrscheinlich die Turnung am Arbeitsplatz. Ich glaube, dort darf ich mir schon etwas. Schritte machen. Gibt es etwas, was du gerne hättest, dass ich es besser machen würde? Oder was ich verbessern kann? Also, ich finde es genau so wie es jetzt ist eigentlich perfekt. Ja, also. ist <lacht> <lacht> <lacht> Was machen dir, um Schüler und Schülerinnen zu überzeugen, hier eine Lehre zu machen? Ja, es sind verschiedene Sachen. Ich glaube, sicher wichtig ist, dass man Brief zusammenfassen können in Videos, mit Föteln. Und mit Zusammenfassungen, was wird erwartet vom Lehrling erwartet und was erwartet dich. Gibt es bei mir etwas, wo ich ändern könnte, damit ich noch besser wird in meiner Lehre? Ja, halt arbeiten, Erfahrungen sammeln, äh, auch Fehler machen, aus den Fehlern lernen. Nicht jeden Fehler selber machen. Man darf auch diesem zuschauen, wenn er Fehler macht, und auch das richtig machen. Äh, beziehungsweise ja, einfach vorweg Erfahrungen sammeln und umsetzen. Und halt manchmal probieren. Sicher nie aufgeben und immer motiviert bleiben. André, wie froh bist du mich als Berufsbildner zu haben? Sehr froh. Du gibst uns viel Freiraum, wir können vieles machen. Aber man kann mit dir ganz normal und locker auch über andere Themen reden. Und ja, das finde ich eigentlich sehr cool an Gibt es etwas, was du mir eigentlich schon immer sagen Ja, lass dich nicht runterziehen oder bremsen, sei es von Nebenstiften oder Oberstiften. Äh, man muss nicht ein sein, nur ein fauler Sack sein, weil sie diese machen. Also bleib dran und ja, bleib so motiviert wie du bist und lade dich nicht bremsen Das wären doch jetzt die ultimative Chance, etwas zu beichten, das du kaputt gemacht hast. Ja, also ich... Nein, ich habe noch nie etwas kaputt gemacht. <lacht> das klingt auch sehr glaubwürdig. <lacht> was macht für dich ein perfekten Match aus? Also man sollte auf jeden Fall respektvoll sein ihm anderen Verständnis zeigen, falls ihm etwas nicht gut ist. Wir sollten aber auch zusammen lustig haben. Und den anderen auch wertschätzen. Würdest du sagen, wir sind der perfekte Match? Ja, ich denke schon, ja. Was denkst du? Absolut, ja.